Ich komme gerade aus meiner Praxis und da ist mir etwas aufgefallen, das ich immer wieder gespürt habe, aber mir ein Name dafür gefehlt hat. Jetzt ist mir ein Begriff dazu eingefallen. Fehlender sportlicher Kampfgeist. Wenn ich in meinem Kopf das von dem Paar Gesprochene nochmals klingen lasse, dann kann ich nicht heraushören, ob die beiden tatsächlich noch versuchen, ihr Problem zu besiegen. Die beiden Partner wirken wie zwei Sportler, die aufgegeben haben, das Ziel zu erreichen, aber trotzdem weiterlaufen, weil sie nicht wissen, was sie sonst tun sollen. Eben wie ein Sportsteam, das seinem Kampfgeist aufgegeben hat. Auch wenn sie beide sich mit verärgerter Miene konfrontieren und immer vehementer in ihrem Kampf werden, fehlt mir ein Kampfgeist. Ich meine damit diesen sportlichen Kampfgeist. Wie können wir das Thema zu einem erfolgreichen Ende bringen? Was uns beim aktiven Sport treiben fasziniert, sind die unendlichen Möglichkeiten. Jedes Mal, wenn wir den Hang runtergleiten, ist es eine neue Erfahrung, auch wenn es der gleiche Hügel ist. Bei jeder Wiederholung versuchen wir es noch besser zu machen. Jedes Mal, wenn wir einen Ball im Tennis oder Turnieren, ist die Bewegung, die wir dabei machen müssen, neu und vor dem Aufschlag äh, fühlen wir den geheimen Wunsch, diesmal es noch besser zu machen. Nur, nur so macht uns ein Sport Spaß. Äh, stellen Sie sich vor, jemand denkt, hm, den Hügel brauche ich nicht mehr hochstapfen, denn ich kenne ihn ja schon, da ich ihn schon, mal, schon einmal runtergefahren bin und, und das wird nicht erfolgreicher als beim letzten Mal. Oder ich weiß zwar, wo der Ball hingehen soll, aber er wird ja doch wieder im Netz landen. Sie müssen kein Prophet sein, um zu wissen, solche Einstellung führt nicht zum Erfolg im Sport. Und ich glaube eben auch nicht in der Beziehung. Deshalb ist heute mein Vorschlag. Betrachten Sie den Dialog in der Partnerbeziehung als Sport. Versuchen Sie, jede Begegnung als eine Chance zu einem neuen, besseren Spiel zu erleben. Sehen Sie jedes Gespräch mit Ihrem Partner als eine neue Situation mit neuen Herausforderungen. Stellen Sie den Anspruch an sich herauszufinden, ob es diesmal nicht ein erfolgreicherer Dialog wird. In anderen Worten, gehen Sie in die nächste Diskussion mit Ihrem Partner mit diesen Kampfgeist. Wir lassen uns durch Schwierigkeiten nicht unterkriegen. Wir finden noch einen Weg, wie wir uns gegenseitig die, die Zuwendung geben, die wir uns wechselseitig wünschen. Ja, ja, ja, ja ich höre Ihren Wort. Ja, es stimmt. Nicht jeder ambitionierte Sportler schafft die Ziellinie. Sicher ist aber auch, ohne sportlichen Kampfgeist ist noch keiner am Ziel angekommen.